Kreativ Kreativfunk. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on air. on air. Hallo und herzlich willkommen beim Kreativfunk aus dem Studio des Jfc-Medienzentrums am Hansaring. Heute hört ihr uns mit einer Spezialsendung in Kooperation mit der Kölner Journalistenschule. Im letzten Semester haben sich die Studierenden des Hörfunk-Grundlagenkurses viele Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und gleich nach dem Earth-Song von Michael Jackson hört ihr, was dabei rausgekommen ist. Hand aus Herz. Bist du vor kurzem mit dem Auto gefahren, obwohl du das Fahrrad oder die Bahn hättest nehmen können? Oder hast du statt regionalem Obst doch zu der billigeren Variante aus Südamerika gegriffen? Nachhaltig leben und auf das Klima achten? Das möchten wir ja irgendwie alle, aber trotzdem fällt es uns im Alltag oft schwer. Lilova Lailani hat versucht herauszufinden, woran das denn liegt. Dazu hat sie mit der Studentin Claudia Afram gesprochen. Sie ist 23 Jahre alt und studiert Erziehungswissenschaften. Also ich fahre eigentlich nie mit der Bahn. Ich fahre viel lieber mit dem Auto, weil es einfach viel bequemer ist. Und damit ist Claudia nicht die einzige. Laut dem Onlineportal Statista ist das Auto mit 64 Prozent noch immer das beliebteste Verkehrsmittel. Nur 10 Prozent der Deutschen fahren regelmäßig mit der Bahn. Gleichzeitig sagen 9 von zehn Teilnehmern, dass der Klimawandel aktuell die größte Bedrohung sei. Das hat eine Umfrage des Umweltbundesamts ergeben. Wenn es um Verpackungen geht, achtet Claudia schon eher darauf, nachhaltig zu leben. Beim Thema Einkaufen versuche ich schon so ein bisschen darauf zu achten, aber dann fängt es wieder bei den Kleinigkeiten an. Zum Beispiel, wenn ich Gemüse nehme, dann benutze ich halt auch diese Plastiktüten. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Gewohnheit. Man denkt so nicht wirklich darüber nach, was das eigentlich dann für Auswirkungen hat. Vieles in unserem Alltag geschieht unbewusst. Das ist eine Erklärung dafür, warum wir nicht alles umsetzen, was wir für richtig halten. Gewohnheit und Komfort spielen jedoch auch eine große Rolle, sagt Laura Hen. Sie ist Umweltpsychologin und forscht zu der Frage, welche Faktoren uns davon abhalten, klimafreundlich zu leben. Das Ziel, es angenehm zu haben, steht in Konkurrenz zu dem Ziel, mich umweltfreundlich zu verhalten. Das sind zwei verschiedene Ziele, wo sozusagen eins gegen das andere antritt und dann gewinnt halt leider oft der Komfort. Unsere Umwelt ist so gestaltet, dass nachhaltiges Verhalten oft mehr Aufwand bedeutet. Nachhaltige Optionen sind meist teurer oder komplizierter. Damit sich mehr Menschen umweltfreundlich verhalten, müsste sich genau das verändern. Nachhaltiges Verhalten müsste einfacher und unnachhaltiges Verhalten schwieriger werden, findet Laura Henn. Dafür setzen sich auch die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future ein. Vor der Corona-Pandemie sah man sie regelmäßig auf den Straßen. Immer mit dabei war auch Leonie Bremer, die 23-jährige Studentin, ist stellvertretende Bundessprecherin und eine der prominentesten Gesichter der Bewegung. Dass ein klimaneutrales Leben möglich ist, hat sie gelernt, als sie vier Monate auf Island lebte. Auf Island war ich halt auf so einer Farm, irgendwo in den Westfjorden, die halt nichts weggeschmissen haben. Das geht da einfach gar nicht, weil, ja, wo sollen die das denn hin tun, wenn da niemand den Müll abholt? Und dementsprechend hat es mir dann halt schon so ein bisschen gelehrt, wie man eigentlich mit der Natur leben kann und wie man eigentlich mit der Welt umgehen muss. Leonie lebt heute vegan, kauft ihre Klamotten hauptsächlich secondhand, fährt kein Auto und fliegt nicht. Und obwohl ihre Klimabilanz damit deutlich besser ausfällt als bei den meisten anderen, ist sie nicht zufrieden. Auch Wenn ich Secondhand kaufe, wie wurden die denn produziert? Ich könnte quasi nackt im Wald leben und mein CO2-Fußabdruck wäre immer noch nicht null. Das große Problem daran ist ja, dass es einfach nahezu unmöglich ist, klimaneutral zu leben und auch zu reisen. Und dementsprechend, ähm, ja, ich versuche mein Bestes und ich würde schon sagen, so 70 bis 80 Prozent schaffe ich es auch. Aber natürlich ist es nicht immer möglich. Und das liegt an den politischen Rahmenbedingungen, die einfach da nicht stimmen. Ein klimaneutrales Leben ist eben schwer, selbst für eine Klimaaktivistin. Ich glaube, uns wäre schon geholfen, wenn jeder versucht, sich ein bisschen ein Beispiel an Leonie zu nehmen. Wenn du heute durch ein deutsches Stadtzentrum gehst, wirst du vermutlich nur wenig, also zu wenig Grün entdecken. Und das, obwohl es inzwischen immer mehr begrünte Dächer, bepflanzte Balkons und Verkehrsinseln gibt. Seit einigen Jahren beschäftigt dieser Mangel auch ArchitektInnen. Eine von ihnen ist die Braunschweiger Professorin Almut Grüntuch-Ernst. Sie hat in diesem Zusammenhang den Begriff Hortitektur erfunden. Eine sprachliche Kombination des lateinischen Wortes Hortus, also des Gartens, mit dem Wort Architektur. Leander Löwe hat mit ihr darüber gesprochen, was Hortitektur für die Arbeit von ArchitektInnen bedeutet. Da geht es darum, wie wir synergetisch in der Architektur mit Pflanzen arbeiten können. Und zwar nicht so dieses klassische, wir versiegeln den Erdboden und was zwischen den Häusern übrig bleibt, das macht der Landschaftsarchitekt, sondern wir brauchen sozusagen auch ein neues Schnittstellenwissen zwischen Biologen, Ökologen und Architekten. Um dieses Zusammenspiel zu erreichen, muss sich vor allem im Städtebau einiges ändern. Bis vor wenigen Jahren wurden freie Flächen in Städten oft vollständig bebaut. Der Trend geht nun dahin, Bäume, Büsche und Blumen aktiv in die architektonischen Planungen mit einzubeziehen. Pflanzen sollen helfen, die Erwärmung der Innenstädte zu verringern. Wenn man über mikroklimatische oder stadtklimatische Änderungen nachdenkt, dann weiß man einfach, dass diese ganzen harten Oberflächen unserer massiven Außenwände, der Gebäude und der versiegelten Straßenräume dazu führen, dass der Klimawandel oder die Hitzung viel stärker spürbar ist in der Stadt, weil wir wenig Verdunstungskälte über Vegetationsflächen haben. Diesen Problemen wirken die Architektinnen und Architekten mit Horitecture entgegen. Das funktioniert so. Wenn es stark regnet, nehmen die Pflanzen das Regenwasser auf. Sie dienen als eine Art Zwischenspeicher. Sobald es dann wärmer wird, stoßen die Pflanzen das Wasser wieder aus. Es verdunstet. Die Luft wird dadurch gekühlt. So verbessern Pflanzen mit einfachen biologischen Prozessen das Mikroklima und die Luftqualität der Stadt. Also es ist eigentlich ein wunderbares, primitives und sehr wirkungsvolles Klimaregulierungsinstrument. Und es ist bestimmt eine lohnende Frage, an die Architektur und Stadtplanung da ein besseres Zusammenwirken zu suchen. Grünfassaden sind immer noch die gängigste, eine relativ einfache und kostengünstige Möglichkeit der Hortitecture. Andere Formen sind noch nicht so ausgereift. Forscher entwickeln neue Technologien und das kostet Geld. Deshalb wagen sich bisher vor allem namhafte Architekten wie Ingenhofen, Wotrongen Jahr und Grüntuch Ernst daran. Ein solch aufwendiges und außergewöhnlicheres Projekt plant Grüntuch Ernst zurzeit in Berlin. Wir haben jetzt selber das Glück, dass wir in Berlin etwas verwirklichen können, was für mich besondere Bedeutung hat. Es ist ein Bürohaus in der Darwinstraße mit einem sehr großen linearen Stadtpark auf dem Dach, der öffentlich zugänglich sein wird. Einen solchen Dachpark, kann man nicht in jeder Stadt der Welt anlegen. Hortitecture hängt immer stark von der Umgebung und dem Klima ab. Nachhaltige Gebäude in Asien zum Beispiel sehen also anders aus als in Europa. Wie grüne Architektur in Köln aussehen kann, zeigt sich im Laufe der nächsten Jahre an einem Bauprojekt in Köln-Mülheim. Das ID Cologne wird nach Angaben der Bauherren ein neues Viertel am ehemaligen Mülheimer Güterbahnhof kreieren, erklärt Projektleiter Holger Kirchhoff. Idee hier war, dass diese Schneise, die in Mülheim bisher bestanden hat, für Menschen wieder zugänglich gemacht wird. Das war 150 Jahre nicht möglich, das haben wir jetzt wiederhergestellt. Und so wird das Viertel aus insgesamt elf kolossalen Bauten bestehen, die alle Elemente der Techture enthalten sollen. Als erstes wurde im November das Parkhaus eröffnet. Dieses ziert eine der größten Grünfassaden Deutschlands. Für die beiden Projektleiter des ID Cologne ist eine nachhaltige Ausrichtung selbstverständlich, sagt Gesamtprojektleiter Simon Weber. Also zum einen ähm, haben wir unheimlich viele Innenhöfe, die begrünt werden. Wir pflanzen in unserem Projekt über 250 Bäume. Wir haben große Wasserbasams, die das Mikroklima fördern. Wir verwenden unheimlich viele ähm, ökologische Baustoffe wie Klinkerfassaden. Und auch Dachbegrünungen, Ladestationen für E-Mobility und eine eigene ÖPNV-Anbindung sind geplant. Eine Kolonie von Zauneidechsen wurde bereits auf eine Wiese in der Nachbarschaft umgesiedelt. Die Projektleiter träumen davon, dass die fundamentalen Backsteinbauten der Schanzenstraße auch noch in 150 Jahren existieren werden. Ob ihr Traum in Erfüllung geht, wird sich zeigen. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk. Kreativfunk. Gestern beim Einkaufen ist mir aufgefallen, dass auf immer mehr Verpackungen aus der Region oder aus artgerechter Haltung steht. Auf vielen Milch- oder Eierkartons sind grüne Wiesen, blauer Himmel und grasende Kühe oder auch Hühner abgebildet. Doch der Schein trügt häufig. Unternehmen versuchen in diesen Fällen, sich ein umweltfreundliches, verantwortungsbewusstes Image zu verschaffen. Doch dafür fehlt jede Grundlage. Das nennt man übrigens Greenwashing. Lara Wernig hat sich für uns kundig gemacht und einige Fälle von Greenwashing genauer angeschaut. So auch die Werbung für den Grünländer Käse der Firma Hochland. Nach einer Abwarnung wird das Unternehmen künftig nicht mehr den Käse mit Freilaufkühen und grüner Seele bewerben dürfen. Für Grünländer verwenden wir nur Milch von Kühen, die sich jederzeit frei bewegen können. Gut für unsere Kühe. Grünländer. Der Käse mit grünen Seele. Eine Lüge. Zu dem Ergebnis ist die Organisation Foodwatch gekommen. Sie beschäftigt sich mit der Qualität von Lebensmitteln und den Rechten von Verbrauchern. Foodwatch wählte den Grünländerkäse von Hochland zur dreistesten Werbelüge 2020. Die Kühe stehen nämlich eng gedrängt im Stall und laufen nicht frei auf der Wiese herum. Ein typisches Beispiel für Greenwashing und ein Problem für die Verbraucher, erklärt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe. Die Gefahr für die Umwelt ist, dass Kunden diese vermeintlich grünen Produkte eher kaufen und damit tatsächlich aber der Umwelt einen Schaden zufügen. Kunden sind oft nicht in der Lage, Greenwashing direkt beim Einkaufen im Supermarkt zu erkennen. Deshalb ist es hilfreich, sich vorher über Produkte zu informieren. Zum Beispiel Bewertungen von Stiftung Warentest lesen und Umweltsiegel recherchieren. Bernhard Burdeck ist Gruppenleiter für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Er empfiehlt die Website lebensmittelklarheit.de. Eine Seite der Verbraucherzentralen, wo wir Beschwerden von Verbrauchern zu Produkten sammeln beurteilen, öffentlich machen und im Ernstfall die weiteren Schritte über Abmahnung gehen oder Gespräch mit den Anbietern aufnehmen." So zum Beispiel beim Bio-Vielblütenhonig von dm. Das Produkt wurde auf der Website gemeldet. Bis 2020 stand auf dem Honigglas, hergestellt in Deutschland. Doch das stimmte so nicht. Der Honig wurde in Mexiko hergestellt, in Deutschland nur abgefüllt. Das Produkt war also weitaus weniger regional und nachhaltig als angegeben. Jetzt heißt es dort ausdrücklich abgefüllt in Deutschland. Von ähnlichen Erfolgserlebnissen kann auch Philipp Sommer berichten. Wenn wir dann auf die Unternehmen zukommen und ihnen erklären, dass das, was sie machen, eben nicht umweltfreundlich ist und es sich um einen strafbaren Tatbestand handelt, dann lenkt eigentlich jedes Unternehmen schnell ein oder im Ernstfall muss man dann natürlich auch mal klagen und dann gewinnen wir natürlich in der Regel auch. Auch Verbraucher sind beim Thema Greenwashing nicht machtlos. Oft sind sie die Ersten, denen eine Unwahrheit oder Übertreibung auffällt. Wir haben schon eine Grundlage, um solche falschen Aussagen auch beenden zu können, wenn sie denn einem Kläger aufgefallen sind. Oft hängt es eben daran, ob dann auch solche sogar strafbaren Fälle beendet werden können. Besonders bei Fleisch- und Milchprodukten gibt es viele Fälle von Greenwashing. Dafür gibt es einen guten Grund. Begriffe wie artgerechte Haltung sind gesetzlich nicht definiert. Viele Unternehmen erfüllen nur Mindestanforderungen bei der Tierhaltung. Mehr nicht. Trotzdem werben sie mit einem grünen Image. Bernhard Burdick fordert eindeutige Regeln. Also, dass man regelt, wann solche Werbeaussagen getroffen werden dürfen, nämlich dann, wenn Maßnahmen über dem gesetzlichen Mindeststandard erfüllt sind. Immer wieder mahnt die Verbraucherzentrale Unternehmen. Das endet oft vor Gericht, so zum Beispiel die Klage gegen die Supermarktkette Netto. Diese druckte ein Foto von freilaufenden Schweinen auf eine Fleischverpackung. Tatsächlich leben die Schweine jedoch im Stall, doch das ist nur gesetzlicher Mindeststandard. Nach dem Urteil musste Netto die Abbildung entfernen. Diese und viele weitere Beispiele zeigen, es lohnt sich, als Verbraucher aktiv zu werden. Falls euch also demnächst beim Einkaufen eine Werbelüge oder Übertreibung auffällt, dann meldet das doch bei der Deutschen Umwelthilfe oder der Website lebensmittelklarheit.de. So, das war der erste Teil unserer Kreativfunksendung mit den Beiträgen der Studierenden der Kölner Journalistenschule. Nach einem kleinen Break geht es weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Die Kreativhelden on air. On air. hallo und herzlich willkommen zurück beim Kreativfunk. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltiges Leben. Kürzlich im Drogeriemarkt ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, dass immer mehr Firmen, gerade bei Putzmitteln mit Produkten werben, die zu 100% im recycelten Plastik verpackt sind. Den Trend gibt es auch schon bei Shampoos und Cremes, aber die meisten Verpackungen bestehen immer noch aus neu hergestelltem Plastik. Svenja Schlicht hat sich mal genauer angeschaut, was das Recycling von Plastik so schwierig macht. Dafür hat sie sich zunächst den Badezimmerschrank ihrer Mitstudentin Lilova vorgeknüpft. Also hier haben wir eine Flasche Allzweckreiniger. Ah, guck, da steht zum Beispiel Flasche zu 100% aus recyceltem Plastik. Da ist auch so ein Label drauf, das steht 20% sind aus Material aus der gelben Tonne oder dem gelben Sack. Dafür steht auf der Creme hier gar nichts und auf der Zahnpasta auch nicht. Wenn es um Recycling geht, ist Plastik nicht gleich Plastik. Denn von den vielen verschiedenen Kunststoffarten können nur wenige zu so Putzmittelflaschen oder Cremetuben recycelt werden. Deswegen landet der Plastikmüll zunächst in riesigen Sortieranlagen. Dort trennen Maschinen die verschiedenen Kunststoffarten voneinander. Nur so können sie später zu sogenanntem Rezyklat verarbeitet werden. So bezeichnen Fachleute wieder aufbereitetes Plastik. Und hier liegt auch schon das erste Problem. Viele Verpackungen bestehen nicht nur aus Plastik. Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung erklärt, was es für das Recycling bedeutet, wenn verschiedene Materialien vermischt werden. Wenn man Papier heiß auf Grundstoffbehälter aufzieht, dann ergibt sich dadurch ein unlöslicher Verbund zwischen Kunststoffbehälter und dem Papier und damit sind solche Schnittstellen für das Recycling verloren. Recycling wird also schwierig, wenn verschiedene Materialien untrennbar miteinander verbunden sind. Aber auch wenn eine Plastikverpackung nicht mit Papierresten verschmolzen ist, kann sie Probleme machen. Wie zum Beispiel Shampoo oder Spülmittelflaschen. Vor allem, wenn sie schwarz eingefärbt sind, machen sie den Sortiereinlagen die Arbeit schwer. Diese Flaschen können dann leider in der Sortierung nicht erkannt werden, werden zu den nicht sortierbaren Resten zugeschlagen und können dann eben nicht mehr für den Neueinsatz für weitere Flaschen eingesetzt werden. Aber auch die Aufbereitung von Altplastik ist kompliziert. Wie sauber das Plastik in einer Verpackung sein muss, hängt vom Inhalt ab. Für Lebensmittel gelten die höchsten Standards. Aber auch für Cremes und Seifen müssen Hersteller alte Verpackungen sehr sauber aufarbeiten. Dafür benötigen sie viel Energie und Wasser. Und zwar so viel, dass es am Ende umweltfreundlicher und günstiger ist, die alte Verpackung mit neuem Plastik zu verbinden. Philipp Held ist Referent für Ressourcenschutz und Wasser bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Er sagt, dass die Hersteller schon an sehr guten technischen Lösungen arbeiteten. Mit diesen könne eine hohe Rezyklatqualität erreicht werden. Das Problem ist jetzt aber eben immer noch, dass der Rohölpreis so gering ist, dass sich das Recycling vieler Kunststoffe finanziell fast gar nicht lohnt. Das heißt, Hersteller würden also einen Aufpreis bezahlen, wenn sie sagen, ich kaufe Rezyklat-Kunststoff, der eben aus Abfällen aus der gelben Tonne hergestellt wurde und mache daraus neue Verpackungen. Und deswegen ist für Philipp Held Recycling nicht die einzige Lösung für das Plastikproblem. Gerade weil es sich für Firmen oft nicht lohnt, aufbereitetes Plastik einzusetzen. Was aber noch viel wichtiger ist als die Verwendung von Rezyklaten, ist natürlich überhaupt, da zu schauen, wie kann ich auf Verpackungsmaterial verzichten, weil es gibt immer noch sehr, sehr viele übermäßig verpackte Produkte, also wo einfach relativ viel Hohlraum drin ist, damit die Verpackung größer wirkt. Und woran Hersteller bisher noch wenig arbeiten. Grundsätzlich gilt also, Verpackungen vermeiden. Egal ob aus neuem oder recyceltem Kunststoff. Dabei können auch Mehrwegbehälter helfen, wie man sie zum Beispiel von Kaffeebechern kennt. Und auch für Lilowas Plastikflasche-Allzweckreiniger ist schon eine Alternative gefunden. Putzmittel-Tabs. Das sind Tabletten aus festem Putzmittel, die sie einfach in einem Liter Wasser auflösen kann. So stellt sie ihren Glas oder Universalreiniger selbst her, ohne neuen Plastikmüll zu erzeugen. Ihr neues Putzmittel kann Lilova dann einfach in Flaschen aufbewahren, die sie schon zu Hause hat. Parkplatzsuche in der Stadt. Für die meisten ist das der blanke Horror. Auch in Köln ist es mit den Parkplätzen so eine Sache. Nicht selten fährt man fünfmal um den Block, bis man endlich einen freien Platz gefunden hat. Die verlorene Zeit und den Sprit müsste man sich doch eigentlich sparen können, oder? In Nippes gibt es seit Juni den Parkpilot. Ein digitales Leitsystem, das die AutofahrerInnen bequem zum nächsten Parkplatz führen soll. David Renke hat das Parksystem ausprobiert. Hier kommt jetzt noch mal eine Anzeige und die zeigt mir an, es sind, wenn ich jetzt hier rechts abbiege, neun Parkplätze frei. Parkleitanzeigen kennen die meisten vor allem aus Parkhäusern. In Nippes gibt es sie auch unter freiem Himmel. Leuchtanzeigen weisen den Autofahrern rund um die Neusser Straße die freien Parkplätze in ihrer Umgebung an. Wie Kapitänsbinden beim Fußball sind sie dabei um Laternenpfähle gebunden. Die Leitanzeigen sollen helfen, die Suchzeit zu verkürzen, Staus zu vermeiden und Abgase zu verringern. Christian Remakli ist Projektleiter bei der Rheinenergie und betreut das Projekt Parkpilot. Er weiß, wie die Sensoren an den Laternenmasten freie Parkplätze erfassen. In dem Sensor befinden sich zwei äh, hochauflösende Kameras, die die Parkplatzsituation erfassen. Hinter dieser Kamera befindet sich ein Prozessor, der das bestehende Bild direkt in Daten umwandelt und das Bild auch wieder löscht. Und da, diese Informationen werden dann via Telefonnetz, also Mobilfunknetz an einen Server übertragen und dort kann es dann visualisiert bzw. verarbeitet werden. Der Prozessor kann aus den Daten sogar schon ermitteln, wie groß die Freiflächen zwischen den parkenden Autos sind bzw. ob eine Mülltonne auf der Parkfläche steht. Theoretisch könnte der Parkpilot den Autofahrern auch schon anzeigen, ob sie mit ihrem SUV noch in die Parklücke passen. Vorerst zeigen die Leuchtanzeigen aber nur die Anzahl der Parkplätze an und die orientiert sich an der durchschnittlichen Größe eines Mittelklassewagens. Eine App, Ihr den Autofahrern in Zukunft die Parkplätze aber noch passgenauer anzeigen. Dazu müssten Daten, wie die Länge des Autos an das System zurückgespielt werden. Das ist jedoch Zukunftsmusik. In meinem Parkexperiment stimmt selbst die Anzeige der freien Parkplätze nicht. Wenn ich jetzt hier in die Gellertstraße reinfahre, müsste ich ja eigentlich, so wie die Anzeige es zeigt, sechs Parkplätze finden. Und hier ist jetzt einer, der ist sehr, sehr eng. Da vorne kommt noch mal einer, der schaut besser aus. Der ist einmal vorne der Einfahrt. Also hier ist die nächste Einfahrt. Also ich fahre jetzt schon die zweite Runde hier um den Block und also bis jetzt habe ich immer noch keinen Parkplatz gefunden. Sie haben ihr Ziel erreicht. Schön wär's, das Ziel einen Parkplatz schnell zu finden ohne extra Runden zu drehen, hat nicht geklappt. Das Problem, nicht überall zeigt der Parkpilot die freien Stellplätze straßenweise an, erklärt Experte Christian Remakli. Gerade dieses Gebiet von der Neusser Straße in die Baudrichstraße herein, das ist ein Gebiet, wo ähm, die Fahrtrichtungen ähm, oft vorgegeben sind und es um Einbahnstraßen handelt. Und dort haben wir das Display so programmiert, dass die Gesamtparkplatzanzahl angezeigt wird. Das heißt, ich fahre dann in dieses Gebiet rein und an dem nächsten Display teilt sich diese Gesamtzahl wieder auf. Dass in engen Straßen die Parkplätze gebietsweise angezeigt werden, hat auch schon bei anderen Autofahrern zur Verwirrung geführt. Daher werden zukünftig auch die kleineren Straßen einzeln ausgewiesen. Der Geograf Holger Kretschmer kennt die Startschwierigkeiten solcher Projekte. Er forscht an der Universität Köln zur Digitalisierung in deutschen Städten. Er sagt, dass die Technik nicht nur für Nutzer, sondern auch für Anbieter und Wissenschaftler quasi Neuland ist. Wir sind in der Smart City im Moment in einer Phase, das gilt nicht nur für Köln, der Reallabore. Das heißt, wir testen Dinge. Städte sind die größten Ressourcenverbraucher, die wir haben. Das heißt, es macht schon Sinn, die Ressourcen innerhalb von Städten sinnvoller zu nutzen. Und von daher ist auch der Parkpilot ein sinnvolles Instrument, um Verkehr zu reduzieren. Und tatsächlich, der zweite Anlauf ist ein Volltreffer. Ich fahre hier in die Seitenstraße rein und hier müssten jetzt laut Anzeige neun Parkplätze sein. Und hier ist direkt einer. So, jetzt habe ich eingepackt. Der Parkplatz ist ähm, groß genug. Das ging jetzt auf einmal wirklich gut. Mit dem Parkpilot können Abgase und Zeit gespart werden. Und auch andere Digitalisierungsprojekte können Ressourcen schonen. Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass Technik allein Umweltprobleme nicht löst, meint Kretschmer. Für wirkliche Nachhaltigkeit müsste an anderen Stellschrauben gedreht werden. Nachhaltigkeit ist der Verzicht. Und keiner möchte verzichten. Also diese ganze Diskussion um Nachhaltigkeit in Städten muss auch irgendwann eine Diskussion darum werden, wie wir zukünftig leben wollen. Und solange Menschen noch sagen, ich esse kein Fleisch mehr, das ist schlecht fürs Klima, aber nach Mallorca fliegen für 99 Euro, ist dieser Schritt eben noch nicht gemacht. Das war der Kreativfunk mit einer Sondersendung in Kooperation mit der Kölner Journalistenschule. Wir hoffen, dass wir euch ein paar spannende Aspekte des nachhaltigen Lebens näherbringen konnten. Viele dieser Themen findet ihr auch bei uns auf Instagram unter, die Kreativhelden. Das war übrigens auch die letzte Sendung aus unserem Radiostudio im Hansaring. Das JFC Medienzentrum zieht ins Klutquartier in Nippes. Ihr hört uns also am 16. Mai schon aus dem neuen Studio. Ich bin die Luna, hoffe, dass ihr Spaß am Zuhören hattet und wünsche euch auf diesem Wege noch einen schönen Abend. Kreativfunk Kreativ Kreativ Kreativfunk Kreativ